Hallo und herzlich willkommen zu meinem Online-Programmierkurs, dem vierten Video. Ich freue mich, dass ihr es euch auch anschaut. Im letzten Video haben wir als ersten Ablaufblock den Wartenblock kennengelernt. Davor hatten wir so Einführungen in das Programm und Laufen lernen. Und in diesem Video gucken wir uns weitere Ablaufblöcke an, wie schon angekündigt, den Bedingungs- und den Schleifenblock. Und dort hüpfen wir jetzt mal hin. Wir haben bisher sowas kennengelernt wie warte auf den Druck des Tastensensors, warte zwei Sekunden. Das war etwas, was das Programm sozusagen angehalten hat. Was wir jetzt kennenlernen ist etwas, was dauerhaft irgendwie abfragen kann, also ständig irgendwelche Fragen stellt dem Roboter, wie ist denn da vor dir eine Wand zu sehen oder ist dein Tastensensor gerade gedrückt oder nicht? Und dass er dann darauf reagieren kann. Das sind diese Bedingungen, die wir jetzt kennenlernen. Und Lego nennt das auch Schalter in der Software, falls ihr das dort irgendwie äh, seht, die Beschriftung. Ich finde Bedingungen wesentlich besser. Ähm, gut, äh, dieser Bedingungsblock, den findet ihr auch in dem orangenen Reiter. Das ist der vierte von rechts. Und das ist so ein Block, der sagt, wenn irgendetwas ist, also zum Beispiel der Berührungssensor gedrückt, dann zum Beispiel fahre unbegrenzt vorwärts oder ansonsten fahre unbegrenzt rückwärts. So was könnte man mit diesem Wenn-Dann-Block machen. Das Besondere ist, dass wir äh, an dieser Stelle uns entscheiden. Wir machen nur entweder das Dann oder das Sonst. Wir machen nicht beides. Das heißt, wir könnten zum Beispiel so etwas schreiben, dass der Roboter vorwärts fährt, wenn er gedrückt wurde, und rückwärts fährt, wenn er nicht gedrückt wurde. Und das ist genau eure Herausforderung. Schafft ihr es, den Roboter bei Druck, das Berührungssensors vorwärts fahren zu lassen und bei Freigabe rückwärts. Ihr könnt das Video gerne pausieren und ausprobieren. Gut, ich habe jetzt einfach mal folgendes programmiert. Ich habe gesagt, ja, wir machen äh, am Anfang eine Bedingung, wie ich das so vorgeschlagen habe. Wir fragen ab, hallo Berührungssensor, bist du denn gedrückt? Dann fahre vorwärts, unbegrenzt am besten, also nicht irgendwie auf Sekunden, sondern einfach direkt und ansonsten fahre rückwärts. Wenn ich das jetzt ausführe, das ist ganz unspektakulär, so unspektakulär, dass man es nicht mal auf Video jetzt einbinden braucht, passiert gar nichts. Hat irgendjemand jetzt eine Idee, woran das liegen kann? Das ist ganz seltsam. Warum passiert nicht das, was wir jetzt vielleicht dachten? Hm. Gucken wir uns das etwas genauer an. Das Programm läuft hier von Start bis Ende durch. Also als erstes fragt es, wenn der Berührungssensor gedrückt wurde. Und dann entscheidet es sich. Dann macht es den Dann-Teil oder den Sonst-Teil. Und danach kommt das Ende. Das Problem ist jetzt also, dass diese Frage an den Roboter, Hallo, ist Roboter, ist dein Berührungssensor an Port 1? Denn gedrückt worden, die wird nur ein einziges Mal gestellt. Und das ist nicht das, was wir dachten. Wir schaffen es also irgendwie nicht, dass er beides machen kann. Er fährt entweder vorwärts oder rückwärts. Und in dem Fall, was ich jetzt programmiert habe, macht er das gar nicht, weil das Programm unmittelbar zu Ende ist. Ich habe keine Dauer angegeben, wie lange der Motor denn nach vorne fahren soll oder nach hinten. Und deswegen ähm, läuft das Programm einmal ganz schnell durch, so schnell, dass wir es gar nicht mitkriegen und ist zu Ende. Deswegen passiert nichts. Eventuell ist bei eurem Versuch hat das geklappt, dass er entweder vorwärts oder rückwärts gefahren ist, weil ihr dann Umdrehungen oder Sekunden oder sowas eingestellt habt. Okay, was ist jetzt die Lösung des Problems? Die Lösung ist, eigentlich wollen wir ja nicht, dass das Programm nach diesem dann oder Sonstteil zu Ende ist, sondern wir wollen, dass er immer und immer wieder diese Wenn-Frage stellt. Dazu müssten wir so eine Art Rücksprung einführen, so eine Wiederholung, dass er wieder vom Ende zum Start zurückgeht. Und genau das ist jetzt das, was wir uns als nächstes anschauen, nämlich Schleifen. Schleifen sind solche Wiederholungen. Wir können wieder zurückspringen. Schleifen sind eine Wiederholung eines Programmteils. Programmteil kann hier ein einzelner Motorblock sein oder zwei oder noch viel mehr. Und jetzt wiederholen wir alles, was hier drin steht, da wo dieses blaue hier steht. Hier können wir jetzt also Motorblöcke reinziehen und die werden immer und immer und immer wiederholt. Und dort könnten wir auch eine Bedingung reinziehen. Da kommen wir wieder zu unserem Programm zurück, mit dem Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Und wenn wir uns das jetzt aufschreiben wollen, das Programm, dann hieße das, das wäre dasselbe Programm wie vorher, nur dass wir ein Wiederhole-unendlich-oft vorne dran schreiben. Das sieht dann so aus. Wiederhole-unendlich-oft. Frage an den Roboter, an seinen Drücksensor. Hallo Drücksensor, bist du gerade gedrückt? Ja. Dann kommt es zu dem Dann-Teil, fahre vorwärts oder nein, dann fahre rückwärts. Das führt mich jetzt zu eurer nächsten Herausforderung. Ein sehr ähnliches Programm zu diesem Programm. Ihr könnt da ein bisschen spicken, wenn ihr das nicht hinbekommt. Schafft ihr es, dass der Roboter nicht gegen die Wand fährt? Also ich stelle mir vor, dass der Roboter, wenn er keine Wand zieht, einfach so schnurstracks geradeaus durch die Gegend dümpelt und rumfährt, und ansonsten lenkt. Oder, wenn euch das zu langweilig ist, wenn er die Wand entdeckt, könnt ihr auch mit voller Wucht auf die Wand zufahren. ja alles. Schafft ihr das? Pausiert das Video und wenn ihr soweit seid, dann macht weiter mit dem Video. Das ist die Lösung. Wir wiederholen unbegrenzt. Dann fragen wir den Roboter, Hallo Roboter, ist dein Infrarot-Sensor an Port 4 denn äh, meldet der eine Entfernung kleiner 50 cm, dann kommt ein Ja oder Nein. Zum Beispiel Ja, dann wird der Dann-Teil ausgeführt. Der Dann-Teil ist die scharfe, scharfe Lenkung, richtig krasse Lenkung, habe ich jetzt hier eingestellt mit 100%. Und der Sonst-Teil ist ein Fahrer, unbegrenzt, mit 100% Leistung, geradeaus. Und das wird unendlich oft wiederholt, das heißt wir fahren da durch und da durch und da durch. Jetzt nochmal als Wiederholung in etwas langsamer. Nach dem Startblock, ganz links, beginnen wir also mit der Wiederholung. Wir wiederholen unbegrenzt den Programmteil, wenn dann sonst. Also diesen Schalter oder Bedingung, wie wir es halt nennen möchten. Dann fragen wir, wie schaut es aus? Ist die Entfernung kleiner 50 cm, lieber Infrarotsensor? Der meldet zum Beispiel ein Ja. Dann geben wir den Motoren den Befehl, richtig krass nach links zu lenken. Und dann... Was passiert jetzt? Der Sonstteil wird nicht ausgeführt, denn wir sind ja im dann -Teil. Es wird immer nur ein Teil ausgeführt. Jetzt sind wir durchgelaufen. Wir sind im wiederholen Teil. Also springen wir zurück zu dem Anfang und wiederholen die Wenn-Dann-Frage. Und das machen wir so lange, bis kein Hindernis mehr vor uns ist und wir irgendwann den Akku leer haben. Also das heißt, er wird dann bunter geradeausfahren, wenn kein Hindernis da ist und lenken, wenn ein Hindernis zu sehen ist. Ihr könnt es gerne jetzt auch nochmal ausprobieren, wenn ihr es nicht hinbekommen habt. Ich möchte noch was anderes vorstellen. Vielleicht ist dem einen oder anderen diese 8 oder dieses seltsame Symbol, was nicht ganz eine 8 ist, aber fast, aufgefallen. Was ist denn diese 8? Was bedeutet die umgedrehte 8? Die umgedrehte 8 bedeutet Unendlichkeit. Wiederhole unendlich oft. Und unendlich, das endet nie. Das ist, wenn der Akku hält bis ans Ende aller Tage. Und das bedeutet in unserem Fall, dass die Schleife so lange wiederholt wird, bis der Akku leer ist. Wiederhole unendlich oft. Das ist jetzt ein bisschen viel. Wir wollen in manchen Fällen vielleicht das Programm schon früher abbrechen oder wir wollen irgendeinen Teil des Programms dann schon loswerden wieder, dass der dann aufhört und was Neues beginnt. Und das geht auch. Dazu gibt es diesen Schleifenabbruch. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Schleifenabbruch zu realisieren. Wir können zum Beispiel auf diese 8 klicken und kriegen dann etliche Optionen angeboten, wie zum Beispiel zu zählen oder es von Sensorwerten abhängig zu machen. Und die zweite Möglichkeit des Schleifenabbruchs ist es, diesen Block, der da ganz rechts steht, zu benutzen. Damit kann man die aktuelle Schleife, in der sich dieser Block befindet, abbrechen lassen. Und dann macht er weiter mit dem, was hinter der Schleife ist. Und das gucken wir uns jetzt vielleicht noch mal ganz kurz in, der, in dem Programm an, bevor wir uns den letzten Teil dieses Videos widmen. Wir haben hier eine Schleife. Und wenn wir, die wird jetzt unendlich oft wiederholt. Hier ist nichts drin. Wenn wir dort jetzt einen Abbruch reinmachen, dann würde diese Schleife unmittelbar zu Ende sein. Damit wir jetzt was sehen, könnten wir mal einen Motorblock machen. Lalalala. Nehmen wir mal eine Standardsteuerung. Und jetzt würde der eine Umdrehung lang mit 75 äh, fahren. Danach wäre der Schleifenabbruch und das Programm wäre zu Ende. Also dieses Programm entspricht exakt die, diesem Programm. Die Schleife wäre jetzt also hier überflüssig. Das wäre dieses Programm. Genau gleich. Um, das ist jetzt vielleicht noch nicht besonders sinnvoll. Wir könnten uns ein anderes Programm vorstellen, zum Beispiel, dass er dauerhaft geradeaus fährt. Und dann das Programm dann abbrechen, wenn der Drücksensor gedrückt ist. Das wäre schon sinnvoller. Das heißt, wir geben, bauen eine Art zweite Taste ein, womit wir den Abbruch realisieren können des Programms Und dann wieder in das Hauptmenü vom NXT-Roboter kommen. Das wäre das schon. Okay. Zurück hier. Wir haben bis jetzt einiges gelernt. Wir kennen schon Motorblöcke, mit denen wir den Roboter also in Bewegung setzen. Außerdem kennen wir den Wartenblock, wo wir auf Zeit oder irgendwelche Sensorwerte dann achten können und wir kennen jetzt, in diesem Video haben wir es kennengelernt, die Schleifen oder auch die Wiederholung und den Schleifenabbruch und den Bedingungsblock. Und jetzt möchte ich euch äh, animieren, einfach mal mit allem herumzuspielen, seid kreativ, überlegt euch irgendein tolles Programm, was ihr realisieren wollt mit diesen Blöcken und macht damit was Cooles. Jetzt könnt ihr pausieren, ansonsten kommt von mir eine Idee und was ich, was ich daraus gemacht habe. Ja, meine Idee ist es, eine Fernbedienung zu bauen, mit, wenn ihr es habt, mehreren Drucksensoren. Ich habe mich jetzt mal entschieden, das mit einem einzigen Drucksensor zu machen, Einfach damit, das jeder nachbauen kann bei dem aktuellen Roboter dann ist ja immer nur ein Drucksensor dabei. Und äh, ich nenne die Idee Gassihündchen. Das Gassihündchen soll unterschiedlich schnell laufen, abhängig davon, ob der Drucksensor gedrückt ist oder nicht. Ist jetzt nicht besonders spektakulär. Ich mache nochmal eine Live-Programmierung und dann war es das auch für dieses Video. Wir hätten hier mh, die Bedingungen des Drücksensors, also wiederhole unendlich oft, ist der Drücksensor an Port 1 gedrückt oder nicht. Und jetzt mache ich einfach zwei Motorblöcke rein. Wir machen einmal, ähm, dass er hier besonders schnell durch die Gegend marschiert, wenn wir drücken. So eine Art Leckerli-Taste. Und jetzt könnten wir das gleiche machen mit etwas langsamer. Wir könnten hier hingehen und sagen, der Hund schläft ein, wenn wir nicht drücken. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, bei mir ist auf einmal ein Block mehr aufgetaucht, ohne dass ich was gezogen habe. Nur als kleiner Tipp, man kann Blöcke, wenn man sie anklickt, und die Taste STRG-C, also Copy für englisches Kopieren, drückt, und danach STRG-V, dann kann dieser Block einfach nochmal auftauchen. Genauso wie er vorher auch da war. Spart ein bisschen Zeit. Okay. Das wäre es dann auch schon für dieses Video. Wir haben in diesem Video jetzt also Schleifen und Bedingungen kennengelernt. Ein unglaublich wichtiges Ding für äh, Programmierung. Und im nächsten Video werden wir uns dann Medien widmen. Wir werden Geräusche abspielen, Bilder, Texte, eigene Inhalte etc. pp. Mal gucken, auf wie viel Video ich das verteile, weiß ich noch nicht genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächstes Mal.